Herzlich Willkommen, dass ich heute wieder mal selber vor der Kamera stehe liegt daran, dass mir das Thema heute sehr am Herzen liegt. Es geht darum, wie ist unsere Einstellung, unsere Haltung gegenüber der Recherche. Denn eine Wahrheit kann ich Ihnen nicht verheimlichen auch wenn Sie viele Tipps und Tricks anwenden, die Sie hier auf dem YouTube-Kanal oder in meinem Blog finden und effizientes und kritisches Recherchieren sich beibringen, erlernen. Recherche braucht Zeit. Recherche braucht wirklich Zeit. Ich hatte ja äh, da auch schon mal was zum Zeitbudget gemacht eines meiner kleinen Videos hier. Was jetzt aber dazu kommt, ist der Aspekt, wie stehe ich dazu, dass das Zeit braucht? Zeit, das ist das, wovon wir alle immer am wenigsten haben. Und dann passiert es, dass die Frage kommt, ach, oh, muss das so gründlich sein? Ach nee, dazu habe ich jetzt aber gar keine Lust. Das ist aber mühselig. Das muss doch schneller gehen. Besonders die letzte Frage kenne ich selber auch. Da denke ich auch manchmal, meine Güte, jetzt weißt du, wie es geht und es braucht trotzdem so viel Zeit. Recherche braucht Zeit. Und wenn ich da quasi mit langen Zähnen dran gehe, so mit dem, ach, eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich habe ich da keine Lust zu. Kann es passieren, dass bei aller Zeit, die ich aufwende, trotzdem nur was Halbherziges bei rauskommt, weil ich nicht so konzentriert arbeite. Und deshalb geht es wirklich um die Haltung, die Einstellung. Diese Einsicht, dass die Recherche ein wichtiger, ja geradezu existenzieller Bestandteil meiner Arbeit ist. Und das gilt nicht nur für die Leute, die in Wissenschaft unterwegs sind und von daher zu Sorgfalt und so weiter angehalten sind. Das gilt auch für Menschen wie Sie und mich. Ich habe viel mit Menschen zu tun, die als EinzelunternehmerInnen unterwegs sind. Und unser größtes Kapital ist unsere Glaubwürdigkeit. Und wenn wir dann Sachen rausgeben, dann sollten die schon stimmen. Dann sollten sich unsere KundInnen, die Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die Leute, die bei uns irgendwie Informationen lesen wollen, sicher sein können, dass diese Informationen auch stimmen. Und deshalb ist eine Einstellung von Recherche braucht Zeit und die räume ich diesem Arbeitsschritt dann auch entsprechend ein und gehe da genauso sorgfältig dran wie an den Text, den ich nachher schreibe zum Beispiel, diese Einstellung, die brauchen wir. Das ist jetzt sozusagen die direkte Geschichte mit der Außenwirkung. Es gibt aber auch noch eine indirekte Form der Außenwirkung und eine Sache, die mit der Selbstwahrnehmung zu tun hat. Wenn ich hingehe und eine Recherche so kuschusch, mal ebenso mache, habe ich kein gutes Gefühl. Und dann drücke ich das auch aus. Ich bin dann eher so ein bisschen verhalten. Ich suche vielleicht nicht unbedingt den Augenkontakt, sondern gucke eher auf die Schuhspitze meines Gegenübers. Wenn ich aber dann alles getan habe, was möglich ist, dann stehe ich doch ganz anders da, vor mir selber auch. Das heißt, ich stehe aufrecht, ich schaue den Leuten gerade ins Gesicht. Ich kann, weil das ja momentan mit dem gerade ins Gesicht schauen auch immer noch ein bisschen schwierig ist, ich kann ganz anders texten, viel befreiter meine Sachen schreiben zum Thema. Ich fühle mich mit mir, mit meiner Arbeit, im Reinen und strahle das nach außen. Und das ist die Sache mit der indirekten Außenwirkung. Wenn ich so nach außen strahlen kann, dann nehmen mir die Leute natürlich auch meine Aussagen eher ab. Und wenn sie dann überprüfen, dass die auch noch stimmen, dann gibt es ein Gesamtbild, das mir gut tut, das meinem Geschäft gut tut. Dass meine Außenwirkung gut tut, meiner Reputation und letzten Endes ist damit dann allen geholfen. Von daher, falls Sie zu den Leuten gehören, die meinen, ach Recherche und muss das so lange dauern und und und, machen Sie sich doch mal diese Schritte bewusst und gehen Sie an Ihre nächste Recherche mit einem. Das ist wichtig, wenn man es richtig kann, macht es übrigens auch richtig Spaß. Und es kommt was bei heraus, was mir gefällt, womit ich mich gut fühle und was den Leuten nützt, die mit mir zu tun haben beruflich. Von daher testen Sie mal, ob eine solche Verschiebung bei der Einstellung gegenüber Recherche Ihnen nicht auch helfen kann. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude dabei. Tschüss.